Also wir machen zusätzlich zu dem Wein, machen wir auch noch einen Gin. Das Ganze hat gestartet als Hobby. Wir, ja, es war eine dieser Nächte, wo wir zusammengesessen sind. Wir waren immer schon Gin begeistert. Und ja, an dem Abend hat es halt viel Gin ergeben Und der Marco, damit ich ihn auch erwähne, hat dann zu mir gesagt, Lorenz, du kannst doch Wein machen. Du wirst einen Gin auch zusammenbringen, wenn uns das so gut schmeckt. Und so hat das Ganze vor drei Jahren begonnen. Wirklich als Hobby. Und heute sind wir da am Schaufelspitz und äh, sind wirklich äh, mit unserem Gin in der Top-Gastronomie gelandet. So wie auch mit den Weinen und das freut uns natürlich halt, äh, enorm. Meine, für uns ist das natürlich heute hier auf 3000 Meter was ganz Besonderes. Das haben wir nicht jeden Tag, also wir als Flachländer, kann man ja schon fast sagen. Die Herausforderung war für uns natürlich erstens einmal diese gereiften Weine zu zeigen. Das haben wir ja auch nicht jeden Tag und zweitens in dieser Höhe diese Weine zu verkosten. An sich dieses Event war wirklich ganz ganz ganz speziell, sei es kulinarisch und sei es weintechnisch. Die Herausforderung ist natürlich, wir haben das schon aus mehreren Verkostungen immer wieder miterlebt, wie schmeckt Wein auf der Höhe. Das ist immer ganz anders. Wir merken, dass die Säure viel empfindlicher wahrgenommen wird und die Weine werden viel präziser. Das ist für mich ganz deutlich zum Ausdruck gekommen. Haben wir schon hier seit über 30 Jahren und damit war ich ja ganz oft da und hier am Stubaier Gletscher ist eine großartige Veranstaltung. Da heroben, wenn man sich das anschaut, diese Präzision hier am Schaufelspitz auf fast 3000 Meter Höhe zu machen, das ist großartig und da kommen ich natürlich gerne.